Wir haben keine Mission mehr. Also Sonnenwehr ist auch blöd. Da kriegen wir aber auch keine Mission. Ja, nee, wir gehen halt wieder, wir gehen wieder nach unten hier. Nach Brundorf. Let's go. Gucken wir mal, was da abgeht. Wobei wir sollten vielleicht noch kurz vorbeischauen. Wo können wir sinnvoll? Hier konnten wir, glaube ich, nicht sinnvoll. Da sollte man Sonnenwehr reinschauen wenigstens. Ob man da Tools and Supplies kaufen kann. Wie der Preis gerade ist. Sollten wir mal kurz mal ein Blickchen reinwerfen. Schon außen gibt es hier noch Hunde. Langsam könnten wir uns Hunde kaufen. Oh, sehr gut. 200 nehme ich das auf jeden Fall mit. 60 nochmal was zu essen. Und ich glaube, ich brauche mal ein Reserveschild. Ein Reserveschild, nicht nur für die Markierung, wie, viel, wie der Verkaufspreis gerade ist, sondern so generell. Und jetzt sind wir schon wieder bei einem Punkt, wo ich nicht weiß, ob ich noch einen Hund kaufen will. Für 300... 300... Puh. Ben. Eigentlich würde ich dir schon gerne einen Hund geben. Dass dich gerade richtig, also als Belohnung dafür, dass du gegen 3 gefightet hast. Komm, wir holen so, so ein schwarzes Hündle. Und schwarzes Hündle für Ben. Den Leader. Er kriegt auch das Maskottchen. Das geht hier, hätte ich vielleicht vorher gucken sollen, ne? Oder wir gucken in Weißenschacht noch. Nach Mission, da können wir auch hin. Gucken wir nach Weißenschaft, vielleicht haben die eine Südmission. Das wäre ganz nice, wenn die eine Mission hätten zum Nach Süden reisen. Das ist eine follow the tracks das sollte machbar sein für uns bei dem preis und wir haben eine liefermission nach nordwesten Schade. Ähm, erstmal was trinken wieder da ne? muss man da wirklich drauf achten falls halt irgendwann die böse, Miss äh, die böse event das böse event kommt äh, hier gibt's bowyer wir machen hier mal das accept contract Uh, better organize and get Die, Gediah shall name a sergeant, So also, ja, sergeant können wir machen, there are crooks, skulls men who can support us in the battlefield, the city-state of the south of Granite, we shall get the communist string. Oder wir nehmen halt doch die dozen, dozen men, wir sind glaube ich jetzt einen davor. Ja, wir sind einen davor, das sollten wir demnächst hinkriegen. Außer also, wir kriegen halt jetzt das Event, das alle weglaufen, wir haben einfach Pech gehabt, dann haben wir einfach gelitten. Sollen wir mal ehrlich, dann haben wir einfach gelitten. A few brothers come to you looking rather worried. They say a son of the cult has been sitting with Erling the Tailor for a few hours now. When you ask what's the worry, show him the darkness. Er, doch, wir wollen ja möglichst viele Kultisten. Show him the darkness. Son of the cult Erling the Tailor has been converted to a cultist. Er, er hält er nämlich seine Stats. Erling the Tailor. Wird aber zum Kultisten. Was natürlich heißt, wenn wir hier das Opfer-Event kriegen, dass der happy wird, wenn er geopfert, Also, wenn wir jemand anderen opfern. Anstatt wegzulaufen. Finde ich eigentlich schon eine ganz gute Option. Sono, gute Rekrutierung. Gute Rekrutierung und das sind einfach 8 fucks. Könnte aber ein Necromant dabei sein, wobei für den Preis... Oh shit. Äh, der Unhold kommt ja hoffentlich nicht zu uns, der Einzelne da draußen. Nope, kein Necromant. Sehr gut. Das ist wieder eine gute Quest dann. Yes. nehmen den High Ground. Du äh, kannst wir mal warten. Kannst mal warten, würde ich sagen. Aber wir müssen vielleicht noch eins nach hinten rücken. Wenn wir dich hier hochstellen wollen. Wenn wir dich hier hochstellen wollen, damit du hier attacken kannst, müssen wir hier eins zurück. Du kannst hierhin attacken, das ist gut. Und wir kommen zurück, Solo übrigens. Ja. Du sollst auch da attacken können, deswegen stellst du dich da. Wir müssen dann... Wobei du gehst natürlich machen, Sono hierhin. Sono darf hier absperren. Wir hätten eigentlich auch einen hierhin, der könnte ja immer noch hierhin attacken. Ne? Wir hätten ihn auch hier stehen lassen können hm ne machen es mal so du bleibst da du stellst dich hier hin du stellst dich hier hin du stellst dich hier hin du bleibst da und du stellst dich hier hin ja ich glaube so haben wir eine ganz gute Aufstellung und ihr könnt glaube ich nicht rankommen sinnvolle Attacken deswegen bleibt das. So. Ja, noch bis bisschen rankommen. Sehr gut. Ey! Treffen sogar die Schweine. Also die Sperren sind das fiese, weil die relativ konstant treffen. Ja, genau sowas. Diesen die das miese. Aber da ist schon mal ein Kopf ab. Da flog direkt ein Kopf. Also wer meine Leute anfängt zu stechen hier, dann da fliegen Köpfe. Dann müssen die auch mal rollen. Hier okay, wer hier unseren Siegfried anfängt. Sieht dann das aus, als wir hier einfach mal einen Step ran machen. Schade. Nice. Noch ein Kopf ab. Holy moly. Sehr gut. Noch einer down. Noch einer down. So. Oh. Schade. Der trifft dann aber. Hallo. Jetzt komm ich nicht mehr ran? Oh, der geht auf meinen Peitschenjungen. Ich will meinen Peitschenjungen gehen. Ich hab 80. Zwei 80er nicht gehittet, Mann. Kopftreffer. Vorbei. Ach, jetzt hör doch mal auf, meinen Vollmer zu töten. Ich glaube, es hackt. Ich glaub's klatscht. Ah, sehr gut, also... Das ist ja nice. Ähm. Ich muss einfach so, würde ich sagen. 68. 62, hauen wir dich. Ich glaube, das ist durch, der Freud. Habe ich so ein Gefühl. Krieg vielleicht noch ein bisschen Damage, aber das sollte in Großen und Ganzen gewonnen sein. Jetzt rennen beide. Nice. Schön reingepeitscht. Einfach zack, zack. Nice, Gseli. Nice, nice, nice. Da haben wir Und zurück. Wir haben vielleicht sogar ein paar Level-Ups gehabt. Wieder bei Siegfried. Den wollte immer noch keiner haben. Na gut. Gut, dann muss ich mir den selber überlegen, was ich mit dem mache. Hier, Fatigue auf jeden Fall. Und HP auf jeden Fall, würde ich sagen bisschen schneller lernen und knut Du kannst du ich meine 1 nach außen wenn wir jetzt hier noch jemanden haben ähm, kannst vielleicht auch von Vollmord tauschen so rum wie die leute mit ein bisschen mehr rüstung vorne stehen knut plus 3 sehr gut und den wollten wir glaube ich da nicht darauf gehen lassen plus 5 sagen plus 3 und plus 5 und schneller lernen 35 glaube ich jetzt. Ja, nee, 30 mehr XP. Das ist schon einiges. Es ist fast ein Drittel. Ein Drittel weniger Kämpfe, ein Drittel weniger Chance, wo er draufgehen kann. Bis er hoffentlich ein ordentliches Level erreicht hat und sich verteidigen kann. Ja, also das ist ja schon, die, die Skills sind ja schon sehr, sehr aus, ausschlaggebend neben der... So, ja, wohl, euch geht's gut. So, wir wollten Dozen Men erreichen. Äh, hier, ein Tagelöhner. So, nee, ich glaube, lieber ein Brawler. Ja, ja. Holen wir noch den Brawler, damit wir unsere Ambition erfüllt haben. So, was hast du? Oh, Quick plus Initiative. Und der hat drei Sterne Initiative. Und zwei Sterne in Defense, der sieht mir sehr nach einem Nimble aus und 60 HP ist okay als Start, auch wenn das auf der niedrigen Seite ist. Und er ist auch noch Athletic, vielleicht eher Duelist? Duelist gab es doch hier irgendwo. Äh, wo ist ein Duelist? Hier, become one with your weapon and go for weak spots with an offhand, free or carrying a throwable tool. An additional to 25% of any damage ignores Armor. Does not work with two-handed weapons. Ja, ja, ja. Also der könnte tatsächlich ein Fencer werden, weil er unfassbar hohe Initiative. hat. Da brauchen wir auch ein Fencing Sword für ihn. Kriegst erstmal hier die 70er Rüstung. Auf jeden Fall das. Und was fürs Köpfchen. Äh, hier, du bist ein Brawler übrigens wieder. Kein Rock. Brawler. So. Und das 53. Ja, ich glaube, dann würde ich dir immer noch gerne... Speer geben. Also wir haben unfassbar viel Nahkämpfer gerade aktuell. Ne? Wir haben wenig Range. Aber das ist halt so. Aber damit haben wir unsere Ambition geschafft. So, und das hier Devil Cargo nach Nordwesten. Kaiwada nach Nordwesten. Das ist halt echt durch die ganze Map. Nee. Kein Bock drauf, das ist mir zu wenig. Nee. Nee, nee, nee weg, das weg. Das ist einfach nur Müll. Müll im Inventar. Wir müssen ein bisschen auf unser Geld jetzt achten, weil wir echt viele Leute haben. Und wir müssen mal, glaube ich hier wieder nach unten, um wieder die lukrativen Missionen da unten zu spammen. Mission, lukrative Mission. Wir kommen leider bei Nacht an. Schlecht. Potenziell. Potenziell schlecht. Wir haben uns gehealt. Und ein Tools Supplies noch in 5 Stunden. 3 Stunden, 2 Stunden, 1 Stunde. Wir sind da. Was haben wir hier? Okay, können wir übrigens Essen gut verkaufen. 1100. Defend Brunndorf ins auskürzt vom Raiding Parties. 1100 ist echt viel. Raided und eine Dürre. Ich werde es probieren, aber wir werden wieder vorher speichern. Das kann nämlich ganz schön schief gehen. Warum mein Ambition übrigens nicht triggert, verstehe ich nicht ganz. Äh, deswegen. From Raiding Parties. Aha, da ist es doch. Ich muss nur beschweren. Gained Renown. Wir packen uns mal irgendwie hier so hin, würde ich sagen. Und warten auf die Defense. Ich weiß nicht genau, wo sie halt angreifen als erstes. Ob sie das hier oben angreifen oder das hier? Ich Würde fast eher sagen hier im Osten eher. Aber so Raiders are on side to arms. Da sind Brigands, Marksmen, some Raiders. Okay. Ich glaube, die werden wir killen müssen. Haben wir keine Wahl. Oh. Oh, oh, oh. Wir haben High-Ground potenziell. Ist eigentlich schon ganz gut, da würde ich sagen. Sie haben halt jetzt leider Landkämpfer. Also das heißt, sie werden nicht zu uns kommen, obwohl wir den Highground. Also wir haben den High Ground, das wird uns nicht viel bringen. So rum. Ja, sie werfen auch mit Zeug auf uns. Das ist schlecht. Das ist doppelt schlecht. Jetzt hat er kein Schild mehr. Äh, der, der da gerade umgewandelt wurde, hat jetzt kein Schild mehr. Mmh, da kommen wir nicht ran. Äh, ben. Ben, du gehst mal dahin. Ja. Ja, ja, ja. Ich sehe die Problematik. Für nächste Runde müssen wir in der Reichweite sein. Wir helfen unserem Ben. Sono und Ben machen Tech team hier. Äh, du bist mal noch vorher dran. Erstmal den da. Kann ja, nicht gestunt, sehr gut. Der blutet schon. Nice, Code hat er gut reingehauen. Der blutet richtig hart. Er sollte gar keinen Bock mehr haben. darf noch attacken, wenn ich hier oben bin, ne? Yes, nice. Haben wir schon mal einen. Und der wirft da hinten auf einen Shield Waller. Nicht sehr gut. Ähm. Ich will, glaube ich, nicht, dass du zu, mit der, der rein steppst als erstes. Sehr gut, das ist nice. Ich gehe mal hier über den Schritt nach unten, weil da eine Lücke ist. So, der war dran, dann kann ich mit ihm hier reinsteppen und damit rein. Ja. Schade. So, Ben. 33. Können wir den Hund hier drüben hinsetzen, bitte? So. Und dich wegstoßen. Ah, der Hund geht nicht nach hinten. Ich dachte, er geht dahin, aber das ist auch ein Rangy, den er dann bindet. Ich hatte gehofft, der Hund geht auf den, auf den richtigen Rangy. Den Rangy-Rangy. Dego sehr gut. Dann musste er ja nämlich ransteppen. Das ist nice. Ähm, du kannst noch warten. Dann kannst du, glaube ich, hier den High Ground nehmen. Mit ähm, shield war aber erstmal mit Knut, weil du hast nicht so viel Defense. So, Wir können mit dir einfach hier ranlaufen, damit ne, Siegfried. Würde ich sagen, du holst dir mal den. Äh, Nils, du holst dir den. Da hat er keinen Bock mehr. Schade, Code hat nicht getroffen. Ein Hit. Sehr schön, er ist noch ein Hit. Äh, und du gehst damit helfen, würde ich sagen. Eins, zwei, drei. Wir kommen da noch ran. Schade. Hier oben ist gerade unsere schwache Seite, ne? Muss wir halt drauf aufpassen. Oh, lauft zurück und helft. Ja, sehr unangenehm. Das ist ja sehr, sehr unangenehm. Ich bin übrigens dagegen, dass du da oben stehst. Ich stelle mich da oben hin. Ja. Sehr gut, der hat auch keine Lust mehr. Wir nehmen noch einen Schritt nach vorne. Fieksen. Gehen zu dir, damit du nicht mehr nachladen darfst. Ähm. Ja, ich glaube, wir laufen lieber einfach rein. Die Leute bewegen. Hm. Sehr gut. Schade. Hm. Um. Nee. Nee, nee, wir helfen hier mit. Immer schön rausfokussen, die Leute. So, haben wir das Schild gekillt, wir hätten nicht angreifen sollen vorher, aber das hat sich trotzdem ge gegeben, sehr schön, der trifft nicht, der Hund macht da noch ein bisschen Action, Er trifft leider trotzdem, das ist ja unangenehm. Nope, nicht entwaffnet, schade, au, au. <lacht> Das war's mit dem Taylor, Der gerade verwandelt wurde in den, in den Kultisten. Den habe ich noch gar nicht umbenannt gehabt. Aua, aua, aua, aua. Ja, das ist halt, wenn man kein Schild mehr hat. Das ist gestunt. Das ist schlicht. Das ist schlecht! Äh. Ja, wenn wir hier bei dir helfen müssen, denke ich. Und sogar noch, noch einen steppen. Äh, Dego, schade. Gehen sie weg mit ihrem Doppelhandangriff. Jetzt tauschen die, die Schweine. Ich glaube, es hakt. Die wird nicht getauscht. nicht. Er trifft. Au. Ja, Dego. Das war eine kurze, kurzes mitspielen. Hat er nicht mitgekriegt, zum Glück. War ja nicht da. Ja. die zwei sterben hatte ich nicht so antizipiert in dem Fall. Sei ehrlich. Ich dachte, ich bin ein bisschen kräftiger schon. Du hast jetzt kein Ausdauer mehr, weil du irgendwie... Ne? Trefft ihn halt nicht, ne? ist halt Frechheit. Jetzt. Nice. Also... Xan macht schon wieder Work. Noch und nöcher. Geh weg. Los, hören Sie auf zu versuchen, meine Leute zu, zu dingensen. Äh, da. Nope, kein Hit. Äh, hier ist alles tot. Okay, der hat jetzt weniger Lust. Er hat sich irgendwie verletzt. sie kaputt! jawoll. Ja, also... Zwei Kultisten gestorben ist natürlich ein Problem. Das war der gerade gekaufte Kultist. Ich habe ja gesagt, der macht es nicht lange. Ich habe gesagt, der macht es nicht lange. Aber einen uh, besseren Flail und einen besseren Standing und eine Armbrust. Insgesamt und einen geileren... Ja, ich uh, weiß nicht. Das war es wahrscheinlich nicht wert. Jetzt haben wir vor allem... Ach doch, wir haben unsere Ambition ja, ja gerade vollfüllt. Das ist dann sehr, sehr gut. Ähm, dann wechseln wir wieder zu unserer üblichen Aufstellung. Sono. plus ist zwei... Plus zwei... Äh, plus vier Range einfach. Ah komm, damit wir nicht so abgeworfen werden. Mm, mm, mm, mm, mm. Was will ich mit dir machen? Wahrscheinlich zu einem Battleforge Tank. Mm, geben wir dir dann einen Taunt, dass du Leute taunten kannst, damit die nicht mehr die, die Leute rausfokussen können, so einfach. Wahrscheinlich schon, oder? Oder Gifted, damit du einfach besser triffst. Ich mag Gifted. Oder Shield Expert, damit du mehr, mehr Defense hast. Wir nehmen die Gifted. Die geben die Gifted. Plus 3, geil. Das ist besser als Shield Expert auf jeden Fall. Nochmal plus 3. Yes. Und plus 4 HP. Yes. Das war gut. Das waren you the roles. Ach, come on. Du bist ein Backliner, kriegst plus 1 die ganze Zeit. Ugh. Ist ja ekelhaft. Äh, dich würde ich wirklich schon gern irgendwann mal opfern. Du warst einfach nur ein Fleischschild am Anfang. Du warst eigentlich nur ein fucking Fleischschild am Anfang. Äh, geh mal Backstabber, damit du wenigstens irgendwas hittest, wenn du über die Leute drüber piekst. Äh, mein, du, du kriegst auch plus. Das ist doch Mist. kriegst du wahrscheinlich auch Backstabber, weil die Leute stehen ja um den, deine Ziele drumherum. Ähm, ja. Achso, das war ja nur der erste Fight. Da kommt ja noch mehr, ne? Ja, das sind nämlich die anderen Brigands, die wir noch machen sollen. Oh, helft ihr uns? Ihr seid aber nett. Das ist sehr, sehr nett. Dann ähm, kriegen wir wieder Unterstützung hier. Für den, für den zweiten Fight. Das ist sehr lieb von euch. Da, bei uns geht's nicht so gut. Oh, ähm, Moment mal. Was? Warum habt ihr so viel Zweihandshit? Da bin ich ja nicht so ein Fan von. Aber bis jetzt ist nur einer in meine Richtung gekommen, ne? Und ihr habt fast keine Kopfbedeckung. Ich will eigentlich nicht ransteppen. Der soll, wenn... Ach, der hat eh schon ein Ziel jetzt noch fünf. Mit den Disarm? Schade. Dass das irgendwie nicht hittet, war irgendwie abzusehen. So, wenn ich das mache, ist Nils der Brawler das Opfer. Ja, der ist aber eigentlich, den, den wollte ich schon behalten, gefühlt. Ähm, gehen wir da hin. Haben alle schon... Oh, what? Das war nicht der Plan. Nee, dich... Nee, nee, nee, nee. Du bleibst schön da hinten stehen. Verteidigst dich. Für den Fall, dass irgendjemand irgendwie komische Dinge auf dich werfen will. Ja, genau sowas. Genau sowas. The fuck, dude? Als ob du jetzt den machst. Sehr schön, das sieht gut aus. So, oh, der darf nicht mehr angreifen, der will rennen, sehr gut. Also er darf nicht mehr, Ich Armbrust schießen, oder oh, besser nicht mehr nachladen. Äh, das war nicht ganz so smart. Uh, oh, oh. Ah ne, das ist einer von den, der mit ich wollte gerade sagen, uh, was oh. geht hier ab? Moment, hast du gerade mein, du hast gerade mein Code rausge... Alter, was geht denn bei dir Lass mal bei Leuten stehen, bitte, wo die stehen. Wo, what? Was ist denn falsch? Hallihallo Danjushka, dich gibt's noch nicht wieder. Wunderschönen guten Tag. Äh, eins, zwei, Von hier aus komme ich da ran. Ich will aber, glaube ich, lieber da hoch, wenn dann, Wenn ich schon da rankomme. Ist echt kein Kopfschutz, ne? Ist ja insane dumm. Komm schon, Köpfen. Yes. Zack. Ähm... Sono, du musst es eigentlich ganz gut tanken können, hoffentlich. Du solltest den zwei noch abkönnen. Hä? Äh, gehe ich mal irgendwie dahin, I guess. Weil hier ist geblockt. Was ist denn da eigentlich geblockt? Achso, Moment mal, T, ne? Das ist ein Baum. Ah. Da sind Bäumle. Ich hoffe, Knut hält das auch aus. Hm. Am Baum. Durch den Baum werde nicht angreifen dürfen, ne? Trotzdem in die Richtung laufen. Oh Gott, der kann ja über zwei. Das habe ich komplett vergessen. Ähm, geh mal raus. Geh mal raus, Vollmart. Ich wollte mir eigentlich noch ein bisschen behalten. Abiesel schon, ne? Sehr schön. Entwaffnet für die nächste Runde. Ist er viel weniger gefährlich. Dann können wir uns um den erstmal kümmern kurz. Den da. Hm. Ja, es ist natürlich äh, schwierig ranzukommen noch hier an irgendwas. Shit, dann habe ich den Kill geliefert wieder mal. Das war nicht der Plan. Du bist ja der Typ, ne? Du hast einfach... Achso, nee, du bist nicht mehr dran, ne? Dann gehe ich davon aus, dass ich angreifen darf. Wenigstens ein bisschen XP. Wenigstens ein bisschen XP und das große Schwert und eine bessere Crossbow. Das ist der Stufe 2 Crossbow. Muss, bräuchten bräuchte man bloß nochmal irgendwie jemanden. Sehr gut, haben es geschafft. Ähm, der auch Crossbowen will. Also, kann vor allen Dingen kann so Ben uch uch plus 4 plus 5 ähm plus 7 plus 9 bist bei ganz schön viel ich würde aber sagen wir geben dir erstmal dodge und dann brauchen wir dir auf jeden Fall Relentness noch ja Dodge und Relentless. Oh, weiß, sehe ich uns. Ähm, hier auf jeden Fall plus Resolve plus ini Plus ini. Du wirst nicht viel angreifen können in der Zukunft. Mm, oder halt doch lieber Defense, damit wir nicht weggesnackt werden. Ich glaube lieber Defense. <lacht> mm, Giftet wahrscheinlich auch. Noch mal plus 3, nochmal plus 3. Das hätte ich dann doch. Und plus 4 hier. Let's go. Also sind wir sind bei 60 schon. Resolve. Und Vollmarder Fischer. Plus 3. Äh, plus 4. 3, I guess. Haben wir irgendwas, was wir die geben wollen? Wir haben sogar was, was wir geben wollen. Hier. Äh, und hier. Und haben wir noch irgendjemanden, der ein Schild verloren hat? Nein, das nicht. Um, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Rüstungen, 70er Kopfrüstungen haben wir jetzt, das kriegst du da einmal eine, Siegfried und du auch, die ist ein bisschen besser und wir haben hier eine 88er Body Armor. guck mal der macht nicht was, schon eine äh, hier, kriegst du Moment, du hast aber Perks, noch keine großen, ja 88er Bodyarmor, dann haben wir noch eine normale 80er übrig, kriegst du Du jetzt würde ich sagen, dann haben wir hier 65er übrig. Da und du hast auch noch keine und du kriegst auch noch mal. So, also jetzt haben wir alle ein bisschen Rüstung auf jeden Fall. Und bei dir habe ich einen Perk vergessen. Voll mal, ähm, wie ich mit dir machen ich glaube, auch ein Nimble-Ding oder ich bin ein Fan von Gifted geworden bin ich aber hier, plus 3, plus 3 und plus 4, I guess mehr HP mehr Tankiness und Nils hat auch ein Level up plus 3, plus 3 Let's Go, plus 4 HP das ist zu juicy und Colossus also fühlt sich gut an und 1100 Kronen Let's Go ähm, außerdem könnte wir euch theoretisch Essen gut verkaufen Spoil in vier Tagen, aber das wollte nicht haben. Würf äh, 35, das wollte auch nicht haben, aber das hier wollte zum Beispiel haben. Das haben wir für 63 kaufen, ihr wollt es für 101 kaufen. Müssen wir halt nur schnell irgendwo anders das Essen herkriegen. Hm, 15 plus 91er. Achso, genau, und ähm, Dolch, Dolch, Dolch, Dolch, Dolch. Auf jemanden, der gut hittet. Da haben wir noch jemanden ohne Dolch. Da, Dolch. Also haben wir noch jemanden mit einem schlechten Speer. Da haben wir jetzt einen guten Speer. Genau, jetzt hätten wir theoretisch noch ein Zweihandschwert. Das wollen wir auf jeden Fall reparieren. Ich glaube bei dir lohnt sich es auch schon. Bei dir auf jeden Fall. Bei dir auch. Bei dir die ich wollen wir reparieren. Yes. Langsam kommen wir auf den grünen Zweig. Langsam sehe ich den grünen Zweig vor uns. Ich glaub, vielleicht wollen wir noch ein paar, ein paar Ersatzdinger hier reparieren. Dann müssen wir nämlich nicht den hier als Ersatz dabei haben. Das brauchen wir nur irgendwo her. Ich glaube, Tools Supplies gab es hier günstig, weil hier ist auch ein Workshop. Let's go nach Krone Dings. Das sollte man auch rechtzeitig sein, eigentlich. Bevor uns die Provisionen ausgehen. Hier haben wir, glaube ich, ein Problem, weil wir echt viele Tools Supplies für die Reparatur brauchen, die ich markiert habe. Ja, ja, ja, komm schon bitte vor dem Tagesende, yes. Ja, es ist okay, nehmen wir zwei mit, es ist okay. Ist nicht geil, aber ein 20er Verkaufswert, let's go. Let's go. Die ganzen Müllsachen, das ist 55. Brauche ich nicht zwei Bowls, Werfsachen brauche ich nicht so viel. So. Haben wir wieder den ganzen Kram geleert. Achso, Essen brauche ich noch. Shit, Essen ist ja teuer. Das ist doof. Wir hätten vielleicht gucken können, ob wir eine Karawanenmission kriegen. Wie, da, wie die da. 810 Mordorf. Nach Norden drei Tage. ah Mordorf. Sehr ja, weit weg. Was denn? Mord Mordorf ist da. Das heißt, wir würden hier und dann wahrscheinlich dahin... Wäre schon machbar, ist nicht unendlich weit weg. Und was gab es dafür? 814 Kronen pro Kopf. Okay, oder... 480... Ich bin doof. Ich zu schnell durch. Es war nicht so smart, wir hätten lieber nach Mordorf gehen sollen. Na gut. Äh, dann braucht man wir glaube ich noch was zu essen, tatsächlich. Wenn wir jetzt da wollen, da reicht es nicht hin so einfach. Das ist aber auch arschteuer. Warum ist denn Essen hier so teuer? Das ist ja unfassbar. 65. Ja. Shit! Mmh, Nochmal kurz die Frage, ob wir hier noch einen Recruiten haben. Killer on the Run. Der würde zum Beispiel bei uns ganz gut reinpassen. So spieltechnisch. So ein Anatomist auch. 190er Kultist. Let's go. Let's go. Was bist du? Was kannst du? Low Roll of, of Skill. Guter HP. Fatigue ist okay. Resolve ist ganz nett. Ini ist ganz nett. Defense ist okay. Oh, okay, okay, okay, okay. Aber da du nichts triffst. So. Ja. Aber es ist wieder ein Kultist. Hoffentlich überlebt Deko länger. Deko der zweite. Deko der zweite Kultist. Packen wir mal in die hintere Reihe. Das hat jetzt leider einen, einen schlechten Speer. Wir hätten den Juska nehmen können. Nee, wir nehmen den Juska. dann Juska, dann Juska. Die hat man noch nicht. Dann Hier kann man nicht hin und her switchen. So. Dann auf nach Suderbusch. Dann für zwei Tage Ration, Muss reichen. Wie geht es unseren Leuten eigentlich? Wir sollten mal wieder kämpfen. Wenn wir irgendwas finden im Gegner, sollten wir einen Fight mitnehmen. Wenn wir das nicht machen, ist es tendenziell... Ah! Brigands! Let's go, rein da! Also die werden komplett gegangbangt. Die sind 36 zu 7, Alter! Ich glaube, da komme ich nicht rechtzeitig an. Die sind einfach dead. So viele Armbrüste. Ich habe ja fünf Armbrüste gehört oder sowas. 6... Armbrüste, die werden komplett zerlöchert, also die sind so weit gegangen, würde ich mal behaupten. Ähm, haben wir, irgendwo, ja, wir müssen bei Ben gucken, ob der, der Hund vielleicht noch rauskommt. Wird überhaupt was abkriegen. Das ist alles nicht Ben. Du bist auch nicht Ben. Ja, komm zu uns. Yes, yes, yes, yes. Ja, aber ich glaube, die hier machen hier gleich Bäm. Ruf und Bäm barem. Ja. Au, nicht getroffen. Aber der, die, die hier, die zwei Range, also die kommen nicht ran, zum. außer sie haben schon die Skills dafür. Doch, die haben die Skills dafür, der ist halt zwei gelaufen. Ja, die haben die Skills. Für mehr, für weniger AP, für e Tags. Ja, jetzt schließe ich leider so, dass ich nicht sinnvoll, doch so, ne? Ha! Kill! meiner. Mit Peitsche. Einfach ausgepeitscht, die Sau. Äh, wir wollen hier blocken, damit ich nicht mehr so gut rankommt. In der Hoffnung, dass wir dann den Kill kriegen. Oh, der rennt schon. Der hat keinen Bock mehr, ne? Wir haben hier nicht drauf geachtet, wo Ben ist, ne? Äh, Der ist ein Ben. War doof. Ben ist der hier, ne? Ja, yeah, Demut. Demut. Unlucky. So, blocken. Love Forest. Ich könnte mir, glaube ich, nicht, ne? Wer überlebt die Runde überhaupt? Das ist mal die Frage. Und Lockie. Weil hier wird gleich... Der der wollte ja auch noch weglaufen, die Sau, ne? Ja. Und da sind schon zwei Hits drin. Und dann kommt noch ein Rangy, der ihm dann, glaube ich, einen Rest gibt. Yes. Und die sind am Laufen. Können auch einen Hund machen. Könnten den kriegen. Alter, wie viele Leute hier ziehen müssen. Wie viele Rangys die vor allen Dingen auch haben. Äh, Random down. So, jetzt muss ich mal drauf achten, wo Ben dran ist. Du bist nett, Ben. Du bist Ben. Wie weit darf ich laufen, um den Hund noch zu platzieren? Da? Da. Ja, Wofi kriegt den. Nice. Schön ran, ran sprinten hier. Sprintet, meine Jungs! Sprintet! Ihr braucht ein bisschen mehr Fitness, glaube ich. Ihr habt gar keine Hunde dabei, ne? ist ja, fast ungünstig. Wehe, ihr jetzt ist mein Hund weg. Behe, du snipest jetzt meinen Hund von da drüben weg, ey. Dann. dann. patscht's aber hier. <lacht> Alter, sind das viele, Mann. Das ist eine fucking Armee! <lacht> Gegen diesen einen Hanseln! Oh lol. Der kommt sogar noch weg. Er steht noch nicht auf dem, auf dem Fluchtfeld. Gerade so nicht. Ja. Äh, dauert einen Moment. Bin gleich da. Warte auf mich. Ich, ich, ich. ich muss nur kurz, ganz kurz ein paar Leute bewegen. Ach, Dammit. Um ein Feld, Mann, ne? Um ein Feld. Jetzt fängt er wieder an, 300 Minuten zu moven. 37 gegen 1. Da sehe ich aber. Eindeutig läuft es hier. Ja, ja, ja. Komm jetzt, aber jetzt diesmal haust du nicht ab. Diesmal kommst du nicht von meinem Hund weg, oder? Ach, come on. Lol, hä? Warum hat er das gemacht? Ich hätte einfach einen nach oben rufen können, wäre auf dem Fluchtfeld gewesen. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Jetzt hol doch mal diesen Typ, wieder. Das fühlt sich irgendwie ein bisschen an wie Halma hier in die Lücken springen und sowas. Also hat irgendwas davon für mich. Das ist so antiklimatisch. Ja gut, aber ein bisschen Loot. Für die Realität hat es sich nicht gelohnt, aber... Wo wollten wir jetzt hin? Achso, wir wollten da hoch, ne? Let's go. Ne, gab kein Level-Up dafür. Hätte mich auch gewundert, wenn es für 8 XP ein Level-Up gegeben hätte. BAM BAM BAM BAM BAM BAM BAM Ich werde eigentlich die ganze Zeit auf das Opfer Event, wo es dann bergab geht für uns, wo wir uns wieder komplett neu aufbauen müssen. Es läuft viel zu gut gerade. Für einen Kultisten Run. Viel zu gut. Ich habe ich einfach schon zu viele Leute dabei, die keine Kultisten sind. Okay, das gab einfach wieder Money for Free. Du bist ein bisschen Beast Slayer. Äh, nee, eher nicht. Thing 84 ist ein gutes Secure Monument to Hopelessness. Das haben wir doch seit so entdeckt, ne? Ich wir wieder die Kampagne und dann versuchen wir das, würde ich sagen. Let's go! Mal sehen, was uns da erwartet. Ich hab ein Beast Slayer gehabt, ne? So, Moment. Wir sollten Essen mitnehmen. Wir sollten Essen mitnehmen. Hier so Mushrooms oder so. Ja. Daten nehmen wir mit und Daten nehmen wir mit und dann haben wir für drei Tage Essen. Und Let's go! Torf ist irgendwie kein gutes Handelsgut in der Welt in der ich hier gerade bin. Ich glaube es gibt einfach zu viele Torfquellen in der Welt insgesamt. Ich würde gerne nachts hingehen. Oh. acht Webknechts. Ich nämlich nämlich in Ruhe lassen, Webknechts? Ich bin, wir sind elf Leute. Warum haben wir eigentlich keine Ambition mehr? Kommt der jetzt mit rein? Grave Robbers, Uh, kill them all! Many Webknechts. Und Webknechts sind auch noch mit drin? Grave Robber, Webknechts und ich? Alles klar. Wir sollte wieder ein bisschen rausziehen, damit wir auf die gehen. Ziehen wir mal drei raus. Eins, zwei, drei. Wir wollen hier nicht, nicht alle tanken. Nee, nee, nee, das wollen wir nicht. da hinten. Da können wir auch den Schritt nach oben gehen wieder. Wir müssen uns ein bisschen mehr aufflocken hier. Was die Aufstellung angeht, glaube ich. So, geht mal auf die Spinnen da. Oder Spinnen geht auf, geht auf die Jungs. Die sind aus Versehen mit reingekommen einfach. Oh, die sind von hinten, haben sie auch Spinnen anscheinend. Das ist ja spannend. Das ist ja spannend. Ah, genau, die Spinnen gehen jetzt auf sie. Und einer anscheinend auf mich. Sehr schön, du war das mal, weil du nicht der Erste sein sollst. Wenn ich hier ran steppe darf ich nicht mehr irgendwas tun. Ähm. Nee, Hunde will ich jetzt glaube ich nicht machen. Nicht diese Runde. Nicht diese Runde. Ähm, vielleicht will ich mit meinem Speer mal lieber hier oben hochlaufen. Blocken äh, mal ein bisschen, damit die Frontleute und den Rangies nicht erwischt werden. Da dürfte ich theoretisch sogar noch ran. Mal sehen, ob sie das machen. Ähm, ja, hier kann ich nicht weit genug laufen. Du wirst wahrscheinlich... nee, du wirst den Schritt nicht ran machen. Gehen wir uns hier hin. So. Hm, da wollen wir uns nicht hinstellen. Noch dran? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, Nils wird noch dran sein. Gehen wir mal mit dir hier hin. Du kannst das, glaube ich, ab. Mit Code. Aber oh, das ist ein schöner three way Void. Okay, ihr seid offensichtlicherweise beschäftigt, dann packe ich dich mal hier hin. Mehr ja, dran, ne? Aber hier, so, dann für den nächsten Attack. Ja, eingesponnen. Oh, Wir Müssen die Brigands jagen, ne? Da war irgendwas. Wir müssen einfach nur den Kampf gewinnen. Das soll dann ein bisschen XP wiedergeben. Mit den ganzen Jungs, die hier rumjuckeln. Hey! hakt? Jetzt mal die Frontline befreien. Hey! Er trifft ordentlich. Sind wir mal ehrlich. Ähm, du wirst warten, bis die... Zweifel die Armor durch ist. Okay, das ist weird. Das ist eine weirde Option. Sehr schön, Armos durch. Äh, du wartest mal ab. Hui, Bob. Ist es is okay? Wenn ich jetzt hier rangehe, müsste der ja doch gegen beide fighten. Würde ich sagen. Hallo? Ähm, Wir machen den Move Müssen wir hier hin machen Dann machen wir das so ja, Du wartest nochmal, weil du nochmal dran sein kannst Dann machen wir den Peitscher dahin Dich nehmen wir hier mit vor Okay, die Spinnen sind glaube ich abgelenkt Und die Diebe auch ein bisschen Sonst muss man nur da durchschnetzeln von der Seite gut, dass wir das Gift nicht denken. So, wir Grabräuber sind. Uh, Kopf ab! Also die beiden hier hinten, die machen ordentlich Work, ne? Da muss ein bisschen aufpassen. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Schade. Genau, du gehst auf die Spinne, weil die einfacher triffst. Logo. Bin ich. Okay, für mich. War es dann schon dran. Da können wir uns hier hinstellen. Und dir noch eine geben. Hoffen, dass du jetzt nicht am Gift stirbst. So, sehr schön. Du machst mal den. Äh, shit. Ja, well, shit. Dann läufst du ein Stück. Weil, weil wir mit dir eins laufen können, wir, also mehr als eins laufen können wir nicht mehr angreifen. Äh, ja, ja wir müssen uns durcharbeiten sowieso von der Seite. Hier dürfen wir noch. X, die Spinne hat keinen Bock mehr, die will laufen. Sehr schön. Und wir, wir sind schlechte Ziele für sie, weil sie ein schlechter Titten. Deswegen. Oh, noch ein Spinne. Ja, das sind ja wieder Eier. Dass die immer Eier legen können noch, bevor es losgeht. Wundert mich ein bisschen. Aber oh, du greifst den an. Das ist ja spannend. gerade Ich dachte, wir kriegen den gekillt. Jupp, den haben wir gek gekriegt. Äh, danke. Danke. Danke. Danke. X. Dann hat die auch keinen Bock mehr. Muss wechseln, weil zwei Nahkämpfer an dir dran sind. Und die noch raus. Sehr schön. Wir laufen mal komplett außen rum. Damit mit ist rausgekommen, aber wir sollten fast keine Ausdauer mehr haben insgesamt. Bei dem Ganzen. Das sieht nach einem sehr angenehmen Fight für uns aus. Weil wir wenig das Ziel der Gegner sind. Wir sind einfach mit dabei. Gut. Schöne Blutung. Mmh. Ja, wir hinten haben ein bisschen XP verloren. Aber nur ein bisschen. Äh, Wo ist jetzt da unten? Ja, dann... Läufst du mal dahin. Hallo. Ähm. Bei dich mal. Damit, wir haben dich nicht befreit gekriegt. Aber den kriegen wir. Damit. Auch nicht. Jetzt aber. Aha. Guten Tag. Jetzt habe ich vielleicht Code in den Nahkampf... Hm. Moment. Okay, Das war jetzt befreit. Das ist der Tod. Äh... Achso, Moment, du warst hier im Kampf. Bastians Ziel. Das habe ich gar nicht realisiert. Die Spinnen haben keine Lust mehr. Also sie... hoffe, er geht auf den Hund tatsächlich? Weil der Hund einfacher zu treffen ist. Ähm... 43. Schade. Ich hätte ein ganzes Abend. Ich hätte ein sehr, sehr ganzes Abend. Ähm hm. War vielleicht nicht die beste Option. 79. Let's go. Yes. Schneid sie auf allesamt. Gehen wir komplett außen rum. Das tut weh. Das tut sehr weh, muss ich mal so sagen. Du oh, hast keine Ausdauer mehr. Aua! Das tat wieder weh. Das hat unser guter Januszka abgekriegt, den wir gerade geholt haben. Please not, thanks, thanks a lot. Please not. Komm schon, haut ab, ab keinen Bock mehr. Moment, du hast ein kleines Schild. Weg mit diesem Drecksschild. Du bist gefährlich. Ach, scheiße. Komm schon. Jawohl, jetzt rennen sie alle. Yes! Nice. Jetzt haben wir Da haben wir Jetzt haben es kein Lust mehr. Das können wir so aufschnitzen. Okay, und da oben haben wir noch die. Weit. Geht nicht schief, sehr gut. Na dann, X. Hallo. Hallo Spinnchen, wie wärs denn so mit uns? Hätten sie da noch jemanden, den, den sie gern kennenlernen möchten, so. Meine ganzen Leute zum Beispiel, die aber alle Hallo, sagen Spinnchen. Bin ich Spinn. Ups. Fatz. Ja, du kannst dann nur noch stehen. Random down. <lacht> einen kriegen wir noch. Für die XP. Das haben wir. schöner XP-Fight. 150 bis 230 XP. Das war sehr geil. Und wenig, wenig abgekriegt, wenn ich mich gerade richtig gesehen habe. Ja, eine, eine Verletzung. Code hat sich ein bisschen verletzt. Er hat vielleicht Sehne geschnitten bekommen. Das heißt, du hast gerade minus, nee, minus Damage inflicted. Okay, dann nehme ich die 3 auf jeden Fall mit. 4 <lacht> äh, HP sehe ich uns. Und nochmal 6 Inni, I guess. Und mit der ganzen Inni sollten wir dich wahrscheinlich dodgen lassen. ne? Demnächst. Aber ich will wieder Gifted haben. Gifted ist so gut. Plus 3. Plus 4 HP. Plus 5 Inni. Let's go! Plus 2. Plus 3. Plus 3. Genauso bei dir Gifte. Let's go. Plus 3. Plus 3. Plus 4. Yes. Die Leute kommen langsam an, wo ich sie brauche, wo man sie benutzen kann. So bei 60. 60er Miliskill ist schon sehr viel besser als bei 47. Wir müssen halt sehr vorsichtig spielen, sonst sterben uns die Leute viel zu schnell. So, jetzt geht es euch wieder gut. Kann man Tor für 95 kaufen? Ist ja insane. Wir brauchen echt viele Rationen. Äh, die Medical Supplies für 190. Nehmen auf jeden Fall beide Tors mit, weil minimalen Profit macht man damit ja doch. Äh, ein bisschen Pilze, ein bisschen Medical Supplies. Ähm, wir haben hier noch einen Falchion, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das werden wir dann reparieren. Das werden wir reparieren auf jeden Fall. Mal kurz gucken, hat noch irgendjemand noch kein Dolch? Du hast noch kein Dolch. Du hast noch kein Dolch. Andere Dolche haben wir nicht. Äh, 16er Verkaufspreis ist nicht so geil. Ist nicht so geil. Insgesamt. Keine Quests mehr. Keine Leute mehr. Taxi der Mist ist nur ein Paint Remover. Das ist eine Burg. Da wollen wir nicht hin. Äh, Damit. Wollen wir wieder nach Weißschacht würde ich sagen. Mal sehen, was da abgeht. Also heute ist der Progress auf jeden Fall da. Heute sind wir ziemlich nice im Progress. Fühlt sich zumindest für mich so an. Sagen wir mal so rum. Fühlt sich vielleicht nur für mich so an. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es nur so ein, so ein täuschendes Bild. Hier gibt es nämlich zum Beispiel das. Sehr günstig. Das hätte ich dann ganz gerne. 40 nochmal oben drauf. Hm, Weapon-Smith. Jetzt habe ich ein bisschen... Geld. Aber nicht genug. What? Battleforged Impaler. 77 bis 103. What? Das sieht ziemlich, ziemlich geil aus. Aber Verkaufspreis ist hier Müll. Ab nach Weißschacht. Weißen Schacht, oder? Sonnenwehr mag uns noch nicht. Sonnenwehr müssen wir noch irgendwie erstmal. sono muss man erstmal überzeugen, dass wir geil sind. Wir wollen uns noch keine Mission geben. So, mal wieder trinken. Sehr gut. 117 bezahlt ihr mir dafür, oder ne, dann? Hier, habt ihr. Habt ihr und bisschen äh, 17er Verkaufspreis. Aha, ist okayisch. Muss ich nicht alles rausballern. Noch habe ich keinen Geldmangel und Platz habe ich auch noch. Uh, hier haben wir Jäger tatsächlich oder einen Bogenmacher, den man holen könnte. Karawane, 1200. Vier Tage nach Norden, das will ich eigentlich nicht. Da bin ich jetzt nicht so, What was? Oh, mehr Recru more Recruits. Hunter, Poacher, Witchhunter, Salesforce, or are more likely to be available. Ja gut, deswegen gibt es hier so viele Hunter. Das erklärt, wie viele Hunter in two handed name, name well masterwork whip okay, Well-Crafted-Whip. Er macht so viel Schaden. Das 15%... weapons skills build up minus one Minus-One-Less-Fatigue? Ich vermute mal One-Less-Fatigue einfach, aber das ist... zur Eindeutigkeit mit Minus geschrieben. Hier ist es okay zu verkaufen, mal das Ding. Ja, aber jemanden zum mitnehmen... Wie gesagt, wir könnten einen Rangy mitnehmen. Liegt jetzt eigentlich nicht. Wir gehen wieder nach Brunndorf da runter. Ja, unsere... oder Dulme hätten wir auch machen können da oben. Hier hätten wir noch einen Hellhole Crypt gehabt. Das wissen wir wahrscheinlich Necro-Servants und so ein Shit. Ähm ja, hier unten haben wir immer noch die necro Bums Kacke hier, ne? Coven of the Banished. Es ist. Das war ein schlechter Deal. Wir hätten lieber dieses Wohlgefallen der Stadt uns da unten holen sollen. Für gute Preise. So. Leider wieder keine Kultisten. Karawane. Drei Tage nach Norden, nach Hallheim. will nicht so weit nach Norden. Ich meine, da waren wir zumindest schon mal. Bin ich nicht so ein Fan von! Bin ich nicht so ein Fan von! Aber wir werden es noch machen müssen. Wir brauchen glaube ich langsam die Kronen und den Kampf, der wahrscheinlich auch damit kommt. Let's go! Stimmt, wir könnten noch mehr Leute anheuern und da ist endlich unsere nächste Ambition. Trading... Wilderness... Discover a ruined camp or other hostile location on your own by exploring the land, destroy it and take the plunder. Äh, uh, Sergeant. Sergeant würde ich, glaube ich, jetzt mal mitnehmen. Sergeant Ambition sollten wir demnächst erfüllen können. Ja, können wir. Rally the troops können wir einfach nehmen. Dann haben wir die direkt durch. From every known. You hear a coming from one of the wagons. Investigate, and you come across a man in Rex. Keeled over the guard, grinning overhead. Speak to me in that tone again and you'll be shedding your teeth. Got it, prisoner. Aha, so I'm Chalmar von Berenga of Haus Berenga. I'm sure you've heard my name. If you kill this weak fuck here and all the rest of his like... Äh, uh, nee. I don't give a shit who you are. Ich glaube, man könnte schon irgendwie das, das Noble -Haus auf seine Seite ziehen, wenn es wirklich so ist. Aber dazu müsste ich dann wieder meinen, meine Auftraggeber verärgern, was ich aktuell eigentlich nicht will, weil die mir ganz gute ganz gute, lukrative Quests anbieten. Was ich irgendwie schon brauche, damit ich vorankomme. Ja. Ja, ja, ja. also übrigens, Torf ist irgendwie, glaube ich, unser, unser Holzersatz. Ich würde es bloß, dass wenn halt geradet wird, dass wir dann... Also wenn sie Ruinen haben, bezahlen sie nicht mehr für Torf, sondern nur für Holz. Da sind zwölf Brigands. A few poachers and many thugs. Ich glaube nicht, dass die auf uns gehen werden, oder? Sie reisen auf jeden Fall gerade in die gleiche Richtung. Ich glaube, sie haben keinen Bock auf uns, so richtig. Ich glaube, sie haben keinen Bock auf unsere Richtung. Halt, Was geht hier? Witch Hunter. Witch Hunter. Hier kann Witch Burning in Ambush Trade Roots. Puff. Ja, nee. Mit euch will man nicht handeln. Aktuell, gerade bei euch ist das eine absolute Katastrophe. Bei euch geht es ja absolut rund. Glacius Domain. Bleak Worlds. Okay, da haben wir neun Brigands. Some Thugs, a few Brigand Poachers. Das, ihr wollt aber auch nicht mit mir. Also, hier ist gerade irgendwie Brigand Land, aber die wollen nicht mit mir kämpfen, weil wir zu viele sind. Wir sind 11 plus 5 16. Gegen 9, das ist nicht so geile Chance. Also, die greifen uns tatsächlich nicht mehr an, weil wir zu viele Leute sind. So, Strength in the numbers und so. Äh, nope. Niemanden, den ich unbedingt haben will. Wir können das nicht hier verkaufen. Das ist eine dumme Idee. Aber das ist hier super billig. Gib mir die für 177. Supplies brauchen wir. Essen haben wir noch für drei Tage. Okay, hier ist alles super billig gerade Gefühlt, what the fuck? Achso, weil hier Local Holiday und Well Supplied ist, ne? Ja. Natürlich dann angenehm. Dann nehmen wir auch mal Medical Supplies nochmal mit, würde ich sagen. Und was ist hier? 150 in Wahnsinn, 85 wenn der Job ist dann Follow the tracks, return the lockbox. Das hört sich eigentlich okay an. Wir haben jetzt schon ein bisschen Bekanntheit, entsprechend teuer wird das. Ich würde mal sagen, let's go. Könnte ein Nekro-Auftrag jetzt sein, ein Nekromant. Wir haben eigentlich genug Leute, um den, um uns zu verteidigen und gleichzeitig den Nekromanten anzugreifen. Wenn das wieder so 7 bis 9 sind und der Nekromant dann oben drauf, sollten wir immer noch einen übrig haben. Das sind 6. Er bringt einen Marksman und some Raider. Dann kommt wahrscheinlich noch ein Nekro dazu, oder? Ne, ne, dann ist es einfach nur Raider. Natürlich sehr, sehr geil mit der Überzahl jetzt. Ja, alle da hoch oder alle hier hoch? Lieber alle hier hoch, weil das flacher ist. Hm, aber sie haben die Fernkämpfer, sie also werden gar nicht rankommen. Das ist ein bisschen der Knackpunkt daran. Hab ich so das Gefühl... Die werden wahrscheinlich gar nicht rankommen. Geht nicht weiter. Weiter kommen wir nicht. Nun bleibt mal da hinten. Na, ja, der hat was geworfen, was zum Glück nicht getroffen hat, was halt nämlich komplett einen Schild zerstört. Uh, du musst mal von hier oben rankommen. Da ja, ist ein kaputtes Schild. Gut, so, das war Ben. Du bleibst mal noch hinten. Ähm, hm. Mit Nils. Wie gut bist denn du Nils? Du bist Level 2. Können wir glaube ich nicht als erstes in die Fotos der Reihe stellen. Wo war das auch noch mal? Siegfried, das ist kein, kein Schild mehr. Das bist du auch nicht der Frontline-Fighter, den wir brauchen. Äh, warten, warten, warten. Dann Juschka. 17 ist halt nix. Nee. Wo sind meine. Ey, Frontliner. Meine, ey. Ah, Sono. Du bist mein Frontliner. Knut und Code wahrscheinlich. So, das ist natürlich jetzt blöd alles, ne? Puh. Nils jetzt hier so, so rumsteht. Das ist natürlich alles ein bisschen blöd. finde ich persönlich. Ha. Du musst warten. wir mal was jetzt stehen lassen, glaube ich. Nicht optimal. oft in die Scheiße zu werfen. Hast du zum Glück keine mehr, glaube ich. Ja, du da unten solltest eigentlich. Unten ist. Puff, nee, du gehst mal wieder zurück. Hm, du musst warten, bis alles. so ja, ich hätte den Hund setzen können. So. Du hast gerade keine Waffe. Da können wir hier einfach mal rangehen. Schon mal an zu spalten hier. Sehr schön. Uns schlecht positioniert für die nächste Runde. Ich glaube, wir kommen hier nicht mal hoch ordentlich, ne? Das ist so ein bisschen der Knackpunkt an dem Ganzen. Kommen wir nirgendwo ran und hier kommen wir nicht hoch. Scheiße, das war ein Doppelklick auf was, was ich nicht wollte. Hm. Das fühlt sich ungünstig an. Ich komme hier nicht an die Leute ran. Gefühlt habe ich jetzt den Lowground. Hört ihr auf da oben? Das ist jetzt schlecht. den mal. Versuchen wir mal, den da mal zu platt zu machen. Okay, was das versucht? Ich bin ja viel zu viele Ich bin mir gerade komplett die ganze Zeit selber am Weg. ne Du kommst noch dran, ne? Genau. und das und... Schade. Wenn... Noch den Hund dazu. So, jetzt kann ich den hier nämlich schön aufschlitzen, aufpieksen. Sehr schön. Der ist halt ein Problem jetzt, ne? Der ist nämlich dran, relativ früh. Ja, und kann eine zwei Handwaffe. Bin ich. Au. Ja, ungefähr das. He dead. Das, ist sehr gut. Wir uns mal hierhin. Verteidigen uns. Nice. Äh, wenn ich hierhin gehe, kann ich noch dich angreifen. Nice. Hör du auf damit. Du frech, du. Du kommst noch dran, das heißt, wir warten mit dir, damit wir in die passende Posi gehen können. Ja, ah, dammit. Das würde bedeuten, wir müssen dich hier runterstoßen, dammit. Ähm, dahin. da Du gehst mal den da jagen, damit er nicht mehr so schießen kann. So, sehr schön einfach Übermacht, zahlenmäßige Übermacht, einfach knallhart ausgenutzt. Ist schlecht. Ja, ist doppelt schlecht. So. Nope. Eins, zwei, drei. Von da aus könnt ihr ihn tatsächlich attacken noch. Du gehst mal dahin. Ähm, du bist noch dran. Kein Bock mehr. Sehr schön. Nadjuschka ja, geht mal dahin. Und dich jetzt wegschieben. Danke. Ich werde keine Ausdauer mehr dafür. Ähm, hoffen wir hier hoch jedenfalls, dass wir das brauchen werden so, weg, im Platz der Hund übernimmt so ein bisschen das tanken Beast und hit Aha. unangenehm dann wird unwahrscheinlich wenig getroffen obwohl man kein Schild hat, der hat kein Schild die ganze Zeit also gegen die Gegner funktioniert das ganz gut Schön mitten rein. Nur noch ein Stück weiter. Ja, so, dann umringen wir dich halt ein bisschen, würde ich sagen. So, dich noch. Zack. von unten einfach so. Halt auf nochmal! Schweinerei. Absolute Frechheit. Oh. 53, nehme ich. Vielleicht war nicht smarter, komplett ran zu steppen mit ihm. War vielleicht nicht die optimale Idee. Okay, um euch da hinten. Er rennt, dann ist egal. Ja, das gab wieder 200 XP. Holy Siegfried! Und geil, Level 3 Schwert. Nice! Let's collect our pay. Also das war die das Level des Kampfes. Sehr, sehr entspannt, was wir hier machen mussten. Ähm... Hey, du hast doch noch ein normales Schwertchen, ne? Hier, du steigst einfach vom normalen fucking simple Schwert. Ich habe ein Stufe 2 Schwert. Zum Stufe 3 Schwert auf. Hier eure Schilde ersetzen, die draufgegangen sind. Also Siegfried hat sich gerade hart verdient gemacht, der Gambler. Da kann ich aber nichts sagen. Plus 3. Ähm... Ja, ja, ja, ja, ja. Plus 4 Fatigue ist wahrscheinlich ganz gut. Und plus 3 noch ein bisschen hidden. Bisschen hidden. Oh, gebe ich ihm doch einen Shield Expert. Einfach mehr Defense. Ja, nee, gifted, gifted. Plus 3. Yes. Plus 4. Plus 3, let's go! Es ist ja auch bei 60. Super geil. Okay, ähm. Ha! Was machen wir denn mit dir? Ähm, plus 4 auf jeden Fall schon mal. Du bist ein Kultist. Plus 3 und plus 2 wahrscheinlich, sonst wirst du ständig gehittet. Äh, Kolossus. Okay, das hast so viel HP gehabt direkt am Start. Aber das läuft richtig nice heute. Vermute mal, wenn ich das nächste Mal lade, also so morgen, ne, dann heißt, wird sie wieder Bats verloren, Bats verloren, Bats verloren, Bats verloren. Hey, du hast doch drei Leute, viel Spaß und 300 Kronen. Bau dich mal wieder auf. Und aktuell ist das eigentlich gar nicht so. Hätten hätte nur gern mehr Kultisten. würde gerne mehr Kultisten rekrutieren. War ich jetzt so smart und hab erst. Uff. Moment, so oh wir haben sogar hier Stufe 2. Dat, dat, reparieren. Reparieren, reparieren. Reparieren. Äh, ja. Also gerade nicht wieder Verkaufspreise. 14 ist nicht gut. Äh, wir können aber noch ein paar davon kaufen. Tatsächlich. Und die unseren Frontliner einfach mal mit in die Hand drücken. So also die, ja, Sono zum Beispiel. Da, ja, zack. Und Ben, Zack und Code damit wir ein bisschen mehr, wenn wir bluten uns Blutungen stillen können, damit die nicht irgendwie an Blutung verrecken das wäre sehr sehr traurig Und hier geht es irgendwie nicht weiter dann halt Eisenstein vielleicht geht es euch inzwischen wieder ein bisschen besser das würde mich sehr freuen 118 ey das müssen wir weiter reichen Brigands a few poachers many thugs sehe ich mich eigentlich kommt mal her Jungs Bleib dir jetzt hier. Ich hab gesagt, ich soll bleiben. Engage. Vielleicht werde ich jetzt ein bisschen... Ne, übereifrig. Nee, du sollst nicht zuerst, weil du stehst dann ganz vorne. Eins, zwei. Eigentlich wollen wir hier hin. Gehen wir da hin und hoffen, dass wir bis dahin überleben. Ja, weil die weniger Defense hat, ne? Deswegen schießen sie auf den... Ich kann sagen, wir schießen alle halt auf den, der weiter weg ist, aber na klar, der hat weniger Defense. Ja, genau, wenn die nämlich zwei Steps machen, dann kann der zwei Hände nicht mehr angreifen. Das ist das, was ich von ihnen will? Genau deswegen laufe ich dahin, wo ich hinlaufe. Aber wie gesagt, wir haben wenig Range. Deswegen müssen wir mal ein bisschen gucken. Du kannst noch einen hier heransteppen. Du muss da hin, weil da unser... Unser Oh, wobei, ich packe mir den Slapperino lieber hier hin. Habt ihr irgendwie nicht so Bock, ha? Ihr traut euch da nicht so richtig aus eurer Kuhle da hinten raus. Oh. Die Spearwall da oben hin. Ach so. Was sind das für eine Aufstellung, die die da wählen? Ha. Spannend. Ähm... machen wir das schon mal so und warten ab oh, da kommen die Spearwall zum Einsatz by the way äh, ihr werdet daran steppen das heißt ihr übernehmt den hier du wartest mal kurz weil du gehst dahin, du gehst dahin. hin ja. du wirst den abkriegen deswegen machst du mal den Daran. Sehr schöner Hit. Sehr geiler Hit. Ähm ja, noch eins weiter, Danjuska. Würde ich sagen. Ich glaube, der ist schon direkt down. Ach, war auch so mein Gefühl. Ich habe noch eins draußen. So. Kunibert, oh, dann müsste er hier reinsteppen. Stecken will. Oder da oben. Da oben kann er glaube ich nicht rein, dann zweifel zweifelig. Ihr habt den Hund getroffen, ihr Schweine, ihr Unmenschen, ihr Unmenschen. Oh, oh. ah, das Schild direkt weg. Hey, hey, mein Wuffi. Ihr Miesen, ihr Miesen. Ich glaube, mein Hund ist down leider. Also mein Gefühl. Ja. Ja. Okay. 70, 65. Ihr, ihr Schweine, wenn ihr auf meinen Hund geht, dann habe ich kein Mitleid mehr mit euch hier. Würde ich wegschubsen? Würde ich einfach meinen Hund wegschubsen? 70, 80. Looted. Kein Mitleid. Mit Schweinen, die Hunde töten. Äh, du bist nicht mehr dran, ne? Dann machen wir das. So, da geht es den schon Leuten nicht mehr. Das ist ja gut. Der will laufen. Dann können wir uns jetzt hier rein reinmoven, tatsächlich. Da zum Beispiel hin. Wird sie nicht mehr fighten dürfen ordentlich. Und der Hund ist nicht so eine große Bedrohung wie der Dude. Äh, du hast hier... Oh, jetzt rennen sie alle. jawohl Nice. Dann ist mein Hund wahrscheinlich doch safe. Wie das aussieht. Oh. Weiß sie ruhig tot, Wuffi Mello, let's go. Moment, du rennst noch nicht. Ist klar. Versucht's noch. Er versucht's noch hardcore. Wir schlossen Blutung. Kommt nicht mehr dazu. Wird hier einfach aufgewischt. Sag ich doch. Ich glaube, hakt. Hier wird nicht weggelaufen. Ist deinen Freunden nicht helfen? Wenn ich nicht, aber. Kann ich mal versuchen, daran zu appellieren. Komm nicht ran. Shit. Ja, er geht auf den, nicht auf den. Daran wäre auch besser gewesen von der Geschwindigkeit her. Weil er wäre der Einzige gewesen, der Wuffi den hätte noch kriegen können. Er wäre der Einzige gewesen, den hätte noch kriegen können. Ja, das ist, glaube ich, durch. Auch wenn das nicht so aussieht, er. Also, ne, er gibt nicht auf, aber KI ist trotzdem mit einer gewissen Übermacht. Sagen die halt. Dann. Sehr schön. Wieder, wieder richtig guter Fight. heute Fight, Fight, das war einfach nur ein Fight für ein Fight, ne? Hat überhaupt keine, keine Bewandtnis für irgendeine Mission, aber es gab ein Level Up dadurch und halt fast keine Verluste. So, Nils plus 3. Mm. Plus 3 HP. Plus 5. Ja, das wird so ein Nimble. Das wird so ein fucking Nimble, der Nils. Dann ist Nils, glaube ich, der. Deku der Zweite. Wir müssen Deku ja nie verraten, was mit dem ersten passiert ist. <lacht> <lacht> okay, Boy, ist irgendwie immer noch alles arschteuer. Was sollen denn da? Missing Villagers. 600. Hunter und What Terrorizes. Es müssten Nachtzehrer oder Spinnen sein. Wollen wir beides hinkriegen, denke ich. 400 Kronen. Ja, ich würde, glaube ich, erstmal hier What Terrorizes, damit hoffentlich die Sachen... ne, nochmal kurz hier reingucken. Ja, leider nichts, was wir haben wollen. Ja, wir safe schön die Campaign, immer wieder. Let's go, What Terrorizes. Let's go. Und Tiere, wie gesagt, Nachtzehrer oder Spinnen sein? Nachtzehrer, elf Stück. Lots of Nachtsehrers. Let's go, engage. Auf den Bergen. Ui. Äh. Hier sind aber Höhenunterschiede. Und zwei Ebenen nach oben, und nach unten kann ich gar nicht angreifen. Ähm. Ja. Tja. Hier irgendwie hin und dann da so. Würde ich ja sagen. Das ist übrigens dahinter, ne? Ja, hier ist hier unten. Nicht hier oben. Der, nicht das ist geblockt, sondern das hier unten, wo der Stein ist. Ähm. Entsprechend Ben auch hier so hin. Und Code vielleicht da so hin. Und Dego da so hin. <lacht> mm. Da für den Höhenvorteil und ich würde ich lieber hier die beiden Höhenvorteile nehmen, ha? Huh? Kann, du kannst ja genau von einer Seite angegriffen werden, wenn ich dich dorthin packe. Hier so, du gehst da du verteidigst dich alleine gegen alles. Ähm... Und du nimmst hier nochmal einen Höhenvorteil, würde ich sagen. Und dann, wenn wir hier verteidigen... Gucken wir immer von hier hinten ran. Es ist ein bisschen fies, auf diesem Bergshit zu fighten. Das will ich, glaube ich, eigentlich nicht. Und der hat schon gefuttert. Der ist schon Level-up. Moment. Feasted. Ja, einmalig, ne? Genau. Vielleicht, ich dich dann lieber hier, damit du hier überall gefühlt zu angreifen. Eins, zwei. Schade. Den hier noch hochziehen, wenn wir das machen wollen, damit er nicht komplett umstellt werden kann. Ähm, ja, wollen wir, glaube ich, auch. Und ihr wollt, glaube ich, hier hinten hochgehen, ne? Äh, ähm, dann gehen wir hier mit hin. Ja, wir gehen lieber mal hier zur Seite. Ey, du hast kein Schild. Shit, Code, du darfst nicht vorne stehen. Da hast du ja gar kein fucking Schild. sehe ich ja jetzt erst. So, verteidigst dich. Du machst noch nichts. Ja, ist die Frage, ob also, du bis dahin kommen. Gut, gehst mal dahin. Das ist natürlich ungünstig. Musst du das übernehmen. Äh, du waddest. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie lange Sono das da oben durchhält, das ist so ein bisschen das andere Problem. Wie lange Sono das da oben durchhält. Ähm, ja. Schiff! Aber alle anderen müssen sie woanders hin verteilen. Also es macht keinen Sinn, dass sie da jetzt alle Schlange stehen bei Sono. Es macht keinen Sinn. Um mich, da komme ich nicht bis dahin. Holmer hm. bleibt da. Du wartest ab. Tja, jetzt die Frage. Was machen wir mit Code? Ich denke, wir werden dich irgendwann hier unten brauchen. Und dich mal hier rum. Zwei nach unten darf ich ja nicht, ne? Das ist das Problem. Sie müssten hier auf der gleichen Höhe stehen wie die. Ja, Scheiße, ey. Dann musst du hier runter irgendwie und dann. Ach, puff. Ach, puff. Wenn man zwei nicht nach unten darf, ist so doof. Hm, wir werden es wahrscheinlich von der Seite hier reinarbeiten wollen, müssen, tun. Hm. Nee, du bleibst da stehen, denke ich. Wait. Ach so, da oben habe ich vergessen. Ist da ja, das.. hat mich auch äh, erwischt. Aua. Jetzt hat es mich auch erwischt, dass es hier oben ja nicht blockiert ist. Der hat vier Blutungsstacks auf sich, der sollte relativ bald down sein. Dass der doppelt trifft, ist sehr tragisch. Da ist er down. Ja, wir müssen hier warten. Schade. Du musst dann den Platz hier einnehmen zum Kämpfen. Mmh, so. Würde ich sagen. Wär du dahin. Nope. Verteidige dich. Wenn du nicht gedoppelt getroffen wirst. go. Riot. Jetzt wird er ja hier halt komplett eingestellt. Komplett. Achso, ja gut. Sehr schön. Das war ein gutes Skips-Shit. Den Highground gekriegt. Und der hat gefiestet, das ist ja... ja scheiße. Ich kann ja nicht davon abhalten, auf die Leichen futtern zu gehen. Das ist schlecht. Das ist sehr geil wiederum. Ähm, den kann ich attacken. Nice. Das ist sehr, sehr gut. Da kann ich nicht mehr attacken, dann muss ich dahin hin und den attacken. Oh, schade. Yes, please. Please, please, please, please. Oh, du hast noch was mit. Ach, scheiße. Ja, aber das ist zumindest. Das hilft beim. bei der Moral. die halt immer zuerst dran sind. Das ist, die sind so schnell. aber dafür haben sie halt keine Rüstung. Das ist schlecht. Please, verteidige dich. Bitte, noch ein. Ah, scheiße. Das ist schlecht. Und der nicht getroffen. Und der auch nicht getroffen. Und die treffen alles. Die treffen alles. Schlecht, schlecht, schlecht. Kannst du hier irgendwie mit unterstützen. Ist auch sehr schön. Ja, dann bist du aber hier im Nahkampf. Das will ich nicht. Dann gehst du mal hier mit hin. wie du hoffentlich mit attacken kannst. Ähm, du bist danach dran. Knut. Den können wir wegkicken. Noch die Kleinen versuchen rauszuholen und draufstellen, damit sie es nicht futtern können. Das ist wichtig an der Stelle. Keine Ausdauer mehr auf meinen Leuten, Scheiße. Please don't. Es sind nur noch drei. Die Economy ist auf meiner Seite. Aber ich muss halt trotzdem treffen. Das ist der Knackpunkt. Sehr schön. Nochmal einen erwischt. Ja, du machst jetzt erstmal nix. Schade. Äh, Ja, wenn ich jetzt hier ran step, dann kann ich steppen, kann ich nicht angreifen. Scheiße. Du dich an da unten als Ziel, weil du dann hoffentlich einfacher zu treffen bist. Du kannst dich auch noch anbieten als Ziel. Komm schon! Oh no! No! Oh. Das war knapp. Oh, das war so knapp. Da war so viel Knappiges dabei. Gefällt mir nicht. Hat mir nicht gefallen. Das war ein HP jetzt, literally. Auf Solo. Der hat 200 Damage gefressen. Solo, ey. Oh, Achilles -Szene und... Oh Gott. Die haben geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben erjagt. Wir haben es erjagt. Holy moly, Macaroni. Das war heftig. Plus zwei, plus drei... Wahrscheinlich plus 4 wegen Dingens. So mehr tragen können. Das werden wir irgendwann brauchen. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, Das war so knapp. Viel zu knapp für meinen Geschmack. Ja, du hast jetzt gar nichts mehr. Hitpoints, Fatigue, Skill, alles, alles kaputt. Wir müssen uns erstmal auf jeden Fall erholen. Aber, Eisenstein geht's besser. Und ich würde sagen, wir chillen erstmal kurz eine Runde in der Stadt. Achso, Moment. Wir hatten hier noch eine. Deliver Cargo nach Brunnendorf, das werden wir machen, aber wir werden trotzdem kurz in der Stadt chillen. mit Tag werden kann und wir uns besser heilen. Ich glaube wir heilen uns nämlich schneller. Oder auf jeden Fall reparieren wir schneller im Camp. Weil hier ist auch ein Tempel. Hier ist ein Forking-Tempel. Für 190 mache ich das gerne und das ist auch vertretbar, damit ihr euch besser erholt. Erstmal schön die Leute versorgt. 580 für Uncut Gems. Preis von 17, da können wir zumindest den Billigkram hier verkaufen. Die ganzen Billigschwerder würde ich mal verkaufen. Die hier brauchen wir auch nicht. Hatten irgendwo noch Leute ohne Dolch? Einen Dolch haben wir jetzt nochmal, sehr schön. Ich bin ein bisschen Fan geworden von dem ganzen Blutungsscheiß, muss ich sagen. Nehmen wir jetzt für 580 die Juwelen mit. Ich würde vermuten, dass die wieder richtig viel wert sein können. Nehmen wir ein Juwel mit. 580. Und dann gehen wir mal gucken. Was sagt ein Dulmen direkt zu den Juwelen? Gehen wir mal da gucken. Was, was wollten... Oh. Meine Leute sind halt echt nicht gut. Also ich muss mal rausnehmen. Hier haben wir eigentlich noch Danjushka und Perk vergessen. Und du bist auch nicht gut drauf. Die anderen wären aber da. Die anderen wären billig und willig. Könnt, glaube ich, so ein paar Direwolves schon machen. Denke ich. Dann habe ich nicht noch eine bessere Handaxt. Nee, du hast, du hast die Handaxt schon. Hm, ich glaube, ich gebe dir ein Schwert. Schwert trifft halt besser. Irgend Sowas wie Direwolves. Aber könnten wir schon machen. Wenn sie auf uns gehen, ich glaube nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, sie gehen nicht auf uns. Es sind immer noch jede Menge Leute. Jede Menge Leute gegen ein paar Würfle. So. Was sagt ihr zu den Handelsgütern? 700. Ach ja. Einfach mal irgendwie 150 drauf. Ja, let's go. Das ist ja schick. Ich ihr habt auch richtig geile Preise gerade so generell. Ihr ja, habt generell richtig gute Preise. Und dort. Dort will ich nicht behalten. Würde ich auch nicht behalten. Richtig schön. Yes, 20er Preis ist natürlich phänomenal. Äh, ja, leider wieder kein. kein Kultistenboy dabei. Kein Kultistenboy dabei. Ja, also die Edelsteine, die ungeschliffenen Edelsteine, sollten wir kaufen. Die sind ziemlich geil. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, da wir echt viel Ration verbrauchen pro Tag. Und 106 Kronen schon. Schweinerei. Das sind die Iron Ravens. Das ist eine Anlehnung an unsere, an unsere White Ravens vom letzten Mal. <lacht> So. Auf nach Brunnendorf. Für 400. Ich nehme Brunnendorf für 400. So besser gesagt, reise nach Süden für 400. Brunnendorf. Ja, easy. Easy. Was haben wir hier? 860. For terrorized. 860 ist ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr ist 860 da schon, ne? Immer noch keine Rangies, das dürfen wir nicht ganz vergessen. Ich glaube, ich lasse es erstmal für heute. Blumie will bestimmt auch noch was mit mir machen. Von daher würde ich sagen, machen wir morgen weiter. War ein innerliches Blumenpflücken. Wir sind unfassbar gut vorangekommen. Also, unfassbar gut. Das ist richtig geil. Hat mich ein äh, bisschen angemacht.